im tiefsten österreichischen Burgenland mit WLAN und bekamen nicht mit wie fünf Hundedecken und ein großer Kauknochen den Weg durch den Kamin zu ihnen fanden. Weihnachtsfest beim Eisbärkönig In der großen Bärenrunde war ein Problem in aller Munde. Was schenken wir dem Eisbärkönig? Er hat zwar viel, doch stets zu wenig. Der jüngste Eisbär sprach am Tische. Wir schenken ihm ein Netz voll Fische aus dem Meer und zwar ganz frische. Er bekommt viel Widerspruch. Und was ist mit dem Fischgeruch? Daran habe ich auch gedacht und mich einfach schlau gemacht, denn diese Fische riechen nicht. Der Geschmack ist ein Gedicht, Sie kommen aus dem Sternenmeer. Der Weihnachtsmann, der stellt sie her Aus Honig und aus Marzipan, Er gibt auch ein Likörchen dran. Das ist eine schöne Leckerei, Ich hab ein Stückchen grad dabei, Probiert davon, sagt mir Bescheid, Bis zum Fest ists nicht mehr weit. Geschmeckt hat es den Bären sicher, Denn kurz darauf mit viel Gekicher, bestellten sie im Winterwald, das gewünschte also bald. Der heilige Abend brach jetzt an, zusammen mit dem Weihnachtsmann ging der große Beantross, singend nach des Königsschloss. Die Gaben wurden überreicht, das Netz mit Fischen war nicht leicht. Der Eisbergkönig war erfreut über diese Herrlichkeit. Er führte sie in einen Raum,